Genau, also ich arbeite beim BEMA ähm, und das BEMA, das ist, äh, ja, also das ist bei einem Verein, der heißt Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Wir machen viele Projekte und Seminare zu Bildung, Erwachsenenbildung, also so Schulungen für Erwachsene zu verschiedenen, ganz verschiedenen Themen. Genau, aber das BEMA... Das ist vor allem zuständig, wenn ich ein Problem habe auf der Arbeit. Und deswegen bin ich auch heute hier, weil wir sprechen über Arbeit und über die Frage, was sind meine Arbeitsrechte? Also welche Rechte habe ich? Welche Regeln gelten für mich und für meinen Chef oder meine Chefin? Zum BEMA kommen Menschen, wenn sie ein Problem haben auf der Arbeit. Zum Beispiel der Chef bezahlt den Lohn nicht. Oder er sagt, du darfst keine Pause machen, du musst acht Stunden arbeiten, aber Pause geht nicht. Sowas, Dann gehe ich vielleicht zum BEMA und wir gucken, was gibt es für eine Lösung. Was können wir jetzt machen? Genauso, wenn ich ein Problem habe mit der Krankenversicherung oder mit dem Jobcenter. Wir gucken die Situation an und suchen nach Lösungen. Und was wir auch machen, sind Schulungen. Also ein bisschen wie jetzt. Wir machen das online, aber auch in Präsenz. Da sprechen wir über die Rechte bei der Arbeit. Zum Beispiel, was muss in meinem Arbeitsvertrag drinstehen? Und darüber will ich auch gleich mit euch sprechen. Und natürlich könnt ihr alle Fragen stellen, die ihr habt. Ich hoffe, ich habe Antworten. Das werden wir dann sehen. Genau. Und in den Schulungen sprechen wir auch darüber, was kann ich machen, wenn ich ein Problem habe? Weil es gibt... Es gibt einfach Probleme manchmal auf der Arbeit. Alle Leute kennen das, glaube ich. Manchmal sind es kleine Probleme, manchmal sind es große Probleme. Und wir gucken, was kann ich machen? Aber erstmal muss ich natürlich wissen, was sind meine Rechte. Und darum geht es heute. Ich habe schon gesagt, also ich würde ganz gerne euch erstmal vielleicht 15, 20 Minuten. Etwas erzählen zu Arbeitsrechten und zu dem, was in einem Arbeitsvertrag drinstehen muss. Und ganz wichtige Regeln. Es gibt sehr viele Gesetze zum Thema Arbeit. Äh, vielleicht muss man nicht alle kennen, aber einige sollte man kennen. Bevor ich mit dem Arbeitsvertrag so richtig anfange, gibt es einige Punkte, die sind sehr, sehr wichtig. Die möchte ich gerne euch mitgeben euch sagen und der erste punkt ist ein arbeitsvertrag muss nicht unbedingt auf papier sein er muss nicht schriftlich sein es gibt auch einen mündlichen arbeitsvertrag das heißt zum beispiel ähm, ich sage zu olga <lacht> olga ich gebe dir arbeit äh, kannst du für mich ich weiß nicht meinen computer reparieren ich gebe dir dafür zwölf Euro pro Stunde. Und Olga sagt, ja, okay, mache ich. Und dann repariert sie meinen Computer. Dann muss ich sie auch bezahlen. Also wir haben einen mündlichen Vertrag. Und das ist wichtig, weil dann gelten alle Arbeitsrechte. Es ist natürlich immer besser, wenn ich einen schriftlichen Vertrag habe, also ein Papier, wo alles drinsteht. Wie viel Urlaub habe ich? Wie viel Geld bekomme ich? was mache ich, wenn ich kündigen will und so weiter. Das ist natürlich viel besser, wenn wir das schriftlich haben. Aber meine Arbeitsrechte, die habe ich auch, wenn ich keinen schriftlichen Vertrag habe. Und die Arbeitsrechte habe ich auch, ist völlig egal, was ich für einen Aufenthaltsstatus habe. Also selbst wenn vielleicht die Ausländerbehörde sagt, du hast nur einen Aufenthaltsstatus, für sechs Monate oder du darfst gar nicht arbeiten, dann habe ich trotzdem Arbeitsrechte. Immer wenn ich arbeite, habe ich Arbeitsrechte. Ganz wichtig ist, man sollte nichts unterschreiben, was man nicht versteht. Also ähm, wenn ich einen neuen Vertrag zum Beispiel bekomme, ich fange eine neue Arbeit an, ich bekomme einen neuen Vertrag, dann sollte ich erstmal genau lesen, was steht da drin. Und es ist auch eigentlich total normal, dass man den Vertrag erstmal in Ruhe liest und nicht sofort unterschreibt, sondern vielleicht nehme ich ihn mit nach Hause, vielleicht zeige ich ihn auch einem Freund oder einer Freundin, vielleicht brauche ich eine Person, die mir etwas übersetzt und manchmal sind auch die Verträge in so komischer Sprache, so formelle Juristensprache. Ähm, dann brauche ich vielleicht einfach ein bisschen Zeit. Und wenn der Arbeitgeber, wenn der Chef ein guter Chef ist, dann sagt er, es ist gar kein Problem. Lies das in Ruhe durch und dann unterschreibst. Ähm, wenn der Chef sagt, nee, nee, nee, du musst sofort unterschreiben, äh, dann ist es schon ein bisschen schlechtes Zeichen. <lacht> so, also Vorsicht. Ganz wichtig ist auch, ich sollte meine Arbeit dokumentieren. Das heißt alle Papiere, die ich habe zur Arbeit, alles, was ich bekomme vom Chef, auch Kommunikation, zum Beispiel E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten, am besten alles aufheben. Und Lohnabrechnungen, Krankenscheine, alles, alles aufheben am besten. Es gibt nicht immer Probleme, natürlich nicht. Aber manchmal, wenn es ein Problem gibt, dann ist es wichtig, dass ich diese Papiere habe, damit ich Beweise habe für das, was habe ich vorher gemacht, was habe ich mit dem Chef verabredet und ähm, dann kann ich besser argumentieren. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ich meine Arbeitszeit aufschreibe. Zum Beispiel in einem Arbeitszeitkalender. Also ich kann eine Excel-Tabelle nehmen oder einen Zettel oder es gibt auch richtige Kalender dafür. Da schreibe ich auf, wann habe ich angefangen. Zum Beispiel am Montag habe ich angefangen um 9 Uhr und ich habe eine Pause gemacht um 12. 12.30 Uhr habe ich weitergearbeitet und ich habe aufgehört um 17 Uhr oder sowas. Das, das sollte ich immer aufschreiben. Okay, dann spreche ich jetzt ein bisschen über, was steht im Arbeitsvertrag. Das Erste, das gilt für jeden Vertrag, das Erste ist, wer macht den Vertrag? Also es steht drin, wer sind die Vertragspartner? Das heißt, ich muss schauen, steht da der richtige Name und die richtige Adresse von meiner Chefin oder meinem Chef, also vom Arbeitgeber und von mir als Arbeitnehmerin. Dann steht drin, wo arbeite ich? Das ist wichtig, weil zum Beispiel, wenn ein, ein Chef sagt, ähm, so, ich möchte gerne, dass du hier in Spandau arbeitest. Ich habe eine, eine Filiale, zum Beispiel in einem Supermarkt. Ich arbeite bei Edeka oder so. Und der Chef sagt, so, heute arbeitest du in Spandau, aber morgen arbeite in Lichtenberg. Dann kann ich sehen, was steht in meinem Vertrag. Wenn im Vertrag drin steht, Anna arbeitet in der Filiale in Spandau, dann kann ich sagen, n -n -n, nein, lieber Chef, guck mal, im Vertrag steht, ich arbeite in Spandau, nicht in Lichtenberg. Aber wenn im Vertrag nichts drin steht, oder es steht drin, Anna arbeitet in allen Filialen in Berlin, dann kann mein Chef sagen, ja, ab morgen gehst du nach Spandau, äh, nach Lichtenberg. Genau, also deswegen ist sozusagen wichtig, dass ich gucke, was steht in meinem Vertrag. Steht da ein Arbeitsort? Und wenn ja, welcher? Und es ist auch wichtig zum Beispiel für, für Dienstreisen oder sowas. Ja, als nächstes steht außerdem drin, was mache ich? Was ist meine Tätigkeit? Welche Aufgaben habe ich? Welchen Beruf? Und auch da, das ist ziemlich wichtig, weil... So genauso wie beim Arbeitsort, wenn meine Chefin plötzlich zu mir sagt, ich soll etwas ganz anderes machen als das, was in meinem Vertrag drin steht, dann kann ich sagen, nein, schau mal, Chefin, wir haben in meinem Vertrag vereinbart, ich mache das. Wenn du möchtest, dass ich etwas anderes mache, vielleicht möchte ich es machen, aber dann brauchen wir einen neuen Vertrag und vielleicht bekomme ich dann mehr Geld. Also deswegen sollte man auch schauen, was genau steht in meinem Vertrag, welche Aufgaben muss ich machen, welche Tätigkeit. Dann steht im Vertrag immer ein Datum und zwar das Datum vom Anfang von dem Vertrag. Wann fange ich an zu arbeiten? Manchmal steht auch ein Ende, ein Enddatum. Dann ist der Vertrag befristet. Das heißt, er hat ein Ende wenn da kein Enddatum steht, dann ist der Vertrag unbefristet. Er hat kein Ende. Er geht einfach weiter, quasi bis jemand kündigt. Ähm, wenn ich einen befristeten Vertrag habe, das heißt, es steht schon ein Ende drin. Zum Beispiel, der Vertrag fängt an am 1.7.2021 und er endet am 30.06.2022 dann ist der Vertrag ein Jahr lang, dann muss ich nicht kündigen, weil der Vertrag hört einfach auf. Wenn kein Ende drin steht und ich möchte gerne aufhören, dann muss ich kündigen. Und genauso ist es natürlich für den Chef und die Chefin. An dieser Stelle steht auch meistens, wenn es eine Probezeit gibt. Es muss nicht sein. Probezeit kann sein, aber muss nicht sein. Probezeit bedeutet, die Kündigung ist leichter. Also man hat eine Kündigungsfrist, darüber spreche ich auch gleich noch mal ein bisschen. Das bedeutet, ich möchte aufhören zu arbeiten, ich sage dem Chef Bescheid und ich schreibe einen Brief. Sorry, ich möchte aufhören und dann arbeite ich noch ein bisschen weiter, normalerweise mindestens vier Wochen bis ich wirklich aufhöre. Das ist die Kündigungsfrist. Und diese Frist, diese Zeit, die ist in der Probezeit kürzer. Die sind, das ist nur zwei Wochen. Das ist der Unterschied in der Probezeit. Ich habe trotzdem alle Rechte. Also ich habe schon trotzdem einen Arbeitsvertrag und ich muss das gleiche Geld bekommen wie ohne Probezeit. Ich habe auch das Recht auf Urlaub, ein bisschen Urlaub. Ähm, genau. Arbeitszeit, alle Regeln, die wir im Vertrag haben, gelten auch in der Probezeit. Und die Probezeit kann maximal sechs Monate lang sein. Wenn ich eine Ausbildung mache, dann maximal vier Monate. Aber wie gesagt, es muss nicht sein, dass ich eine Probezeit habe. Es geht auch ohne Probezeit. Die Arbeitszeit. In meinem Vertrag steht immer drin, wie viele Stunden muss ich arbeiten. Meistens steht das pro Woche. Wenn ich Vollzeit arbeite, dann sind es meistens 40 Stunden, weil die meisten Leute an fünf Tagen arbeiten und acht Stunden pro Tag ist Vollzeit. Man kann ein bisschen mehr arbeiten, eigentlich maximal zehn Stunden es gibt da Ausnahmen und äh, es passiert oft, dass Menschen auch noch länger arbeiten. Aber das Gesetz sagt, ich soll maximal zehn Stunden am Tag arbeiten. Wenn ich so viel arbeite, muss ich auch Pausen machen. Und ich muss tatsächlich Pausen machen. Nicht ich kann, sondern ich muss. Wenn ich mehr arbeite als sechs Stunden, muss ich 30 Minuten Pause machen. Wenn ich mehr arbeite als neun Stunden, dann muss ich 45 Minuten Pause machen. Und die Pause ist leider nicht bezahlt. Das heißt, ich sollte die Pause auch machen, <lacht> weil mein Chef wird wahrscheinlich diese Zeit sowieso nicht bezahlen. Wenn ich jetzt mehr arbeite, als ich eigentlich müsste, zum Beispiel, ich muss acht Stunden pro Tag arbeiten, aber... Es gibt viel Arbeit und mein Chef sagt zu mir, uff, Anna, kannst du bitte noch zwei Stunden länger bleiben? Ich arbeite zehn Stunden, dann mache ich zwei Überstunden. Und diese Überstunden, die muss ich entweder ausgleichen in Zeit oder ich bekomme Geld dafür. Und das steht auch in meinem Vertrag. Also das ist unterschiedlich. Manchmal wird die, wird die Zeit bezahlt dann bekomme ich für jede Stunde ganz normal meinen Lohn, meinen Stundenlohn. Aber manchmal steht im Vertrag, die Überstunden werden in Freizeit ausgeglichen. Wenn ich zum Beispiel acht Stunden mehr gearbeitet habe, dann kann ich zu meinem Chef gehen und sagen, lieber Chef, kann ich nächste Woche einen Tag frei machen, ich gleiche meine Überstunden aus. Aber ich muss das vorher Absprechen. Ich kann nicht einfach so zu Hause bleiben. Genau, ganz wichtig auch natürlich, warum gehen wir überhaupt arbeiten? Wir wollen Geld verdienen. Das heißt, im Vertrag steht auch drin, wie viel Geld bekomme ich. Also es steht meistens Lohn, Gehalt oder Vergütung im Vertrag. Es ist im Grunde das Gleiche, verschiedene Wörter für Geld. Und zwar steht im Vertrag, wie viel Geld bekomme ich brutto? Ich erkläre gleich noch mal, was bedeutet brutto. Manchmal steht im Vertrag, wie viel Geld bekomme ich pro Stunde. Manchmal steht, wie viel Geld bekomme ich im Monat. Das ist unterschiedlich. Aber auf jeden Fall, ganz wichtig, pro Stunde darf ich nicht weniger bekommen als den Mindestlohn. Es gibt einen Mindestlohn. Das ist das Minimum pro Stunde und das ist momentan noch 9,50 Euro pro Stunde und ab Juli ist es 9,60 Euro pro Stunde. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen, es gibt einige Berufe, da ist der Mindestlohn höher. Zum Beispiel, wenn ich eine, ein Gebäude sauber mache. In der Reinigung oder ich arbeite auf einer Baustelle. Dann ist der Mindestlohn ein bisschen höher. Aber für die meisten, für die meiste Arbeit gibt es diese gesetzliche Grenze von 9,50 Euro. Darunter geht auf gar keinen Fall. So genau. Ich habe gerade schon gesagt, ähm, mein Geld bekomme ich brutto. Das heißt, Davon geht noch Geld weg. Brutto bedeutet der Lohn inklusive aller Sozialabgaben und Steuern. Und Sozialabgaben sind für die Krankenversicherung, für die Pflegeversicherung, die Rentenversicherung und die Arbeitslosengeldversicherung. Das heißt, ich bezahle immer ein bisschen Geld von meinem Lohn für diese Versicherungen, es geht quasi automatisch. Mein Chef oder meine Chefin bezahlt auch etwas für diese Versicherung. Und dann, wenn ich zum Beispiel sehr lange krank bin, dann zahlt die Krankenversicherung mir Geld, weil ich habe vorher in diese Versicherung bezahlt. Aber es bedeutet, wenn ich zum Beispiel meine Lohnabrechnung bekomme am Ende des Monats, dann. Ähm, dann habe ich einen Bruttobetrag, das ist das, was in meinem Vertrag steht. Und dann kann ich sehen, ah, so viel Geld geht noch weg für die Krankenversicherung, so viel für die anderen Versicherungen, so viel für die Steuer. Und dann, was übrig bleibt, ist netto. Und das kriege ich dann auf mein Konto oder auf die Hand. Genau, aber diese Sozialabgaben sind wichtig. Die bezahlen alle Menschen, die sozialversicherungspflichtig angestellt sind. Das heißt, ich bezahle das nicht, wenn ich selbstständig bin, weil dann bin ich nicht angestellt. Und ich bezahle es auch nicht, wenn ich einen Minijob mache. Ein Minijob ist eine Arbeit, da verdiene ich maximal 450 Euro. Wenn ich mehr verdiene als 450 Euro, dann muss ich diese Sozialabgaben und Steuern bezahlen. Aber meine Arbeitsrechte gelten auch beim Minijob. Ja, im Vertrag steht außerdem noch drin, wie viel Urlaub habe ich. Ganz wichtig, mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin, bezahlt den Lohn während des Urlaubs. Also wenn sie sagt, ja, ja, du kannst drei Wochen wegfahren, aber ich bezahle kein Geld dann dafür, das geht nicht. Ich bezahle, äh, ich bekomme ganz normal, das Geld, was ich bekommen würde, wenn ich arbeiten würde. Und das Gesetz sagt, alle Leute sollen mindestens vier Wochen Urlaub haben im Jahr. Im Gesetz steht, man hat 24 Tage Urlaub, weil das Gesetz rechnet, dass wir sechs Tage pro Woche arbeiten können. Das heißt, Montag bis Samstag. Und wenn ich... 24 Tage Urlaub nehme, dann habe ich vier Wochen frei. Aber die meisten Menschen arbeiten nicht sechs Tage die Woche, sondern fünf, wenn sie Vollzeit arbeiten, nur Montag bis Freitag. Und dann wären es äh, 20 Tage. Das ist dann vier Wochen. Ja, also wenn ich zum Beispiel, also ich habe eine Arbeitswoche von Montag bis Freitag, arbeite ich immer äh, und ich nehme fünf Tage Urlaub, dann habe ich eine Woche frei. Für das Wochenende muss ich keinen Urlaub nehmen, weil das, da arbeite ich sowieso nicht. Das heißt, im Vertrag steht drin, wie viele Tage Urlaub bekomme ich. Und diese Urlaubstage sind immer Arbeitstage. Wenn ich Teilzeit arbeite, zum Beispiel, ich arbeite nur drei Tage pro Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, und ich nehme drei Tage Urlaub, dann habe ich die ganze Woche frei, weil die anderen Tage arbeite ich nicht. Genau, also die Tage im Vertrag, ähm, die Urlaubstage sind unterschiedlich, aber sie müssen mindestens vier Wochen ergeben insgesamt. Und ich habe gesagt vorhin, am Anfang, wenn ich eine Probezeit habe, dann kann ich auch Urlaub machen. Viele Menschen denken, in der Probezeit dürfen sie keinen Urlaub machen. Das stimmt nicht. Die Probezeit hat mit dem Urlaub gar nichts zu tun. Aber es gibt eine Regel, wenn ich einen neuen Job anfange, eine neue Arbeit, für die ersten sechs Monate kann ich nicht meinen ganzen Urlaub nehmen. Ich kann nicht zwei Monate arbeiten und dann schon vier Wochen in Urlaub fahren. Also ich kann das machen, wenn mein Chef nett ist und sagt, ja, ja, mach das, kein Problem. Aber ich habe nicht das Recht, meinen ganzen Urlaub zu nehmen. Ähm, diese, dieses Recht, den ganzen Urlaub zu nehmen, den habe ich erst nach sechs Monaten. Davor kann ich anteilig Urlaub machen. Das heißt, man rechnet immer, wie viel habe ich schon gearbeitet und pro Monat habe ich so viel Urlaubstage. Also zum Beispiel in meinem Vertrag steht drin, ich habe 24 Tage Urlaub. Das heißt, ich habe pro Monat zwei Tage Urlaub. 24 durch zwölf Monate sind zwei Tage. Wenn ich jetzt, sagen wir, ich fange am 1. Februar an zu arbeiten und ich möchte gerne im April Urlaub machen, dann muss ich rechnen. Ich habe im Februar gearbeitet, sind zwei Tage. Im März gearbeitet sind zwei Tage. Das heißt, im April kann ich vier Tage Urlaub machen. Dieses Recht habe ich. Genau. Man muss das immer ausrechnen. So, im Arbeitsvertrag steht auch, was mache ich, wenn ich krank bin. Und zwar das Erste, das ja, also steht nicht in jedem Arbeitsvertrag, aber das Erste, was ich immer machen muss, ist, ich muss meinen Chef anrufen oder meine Chefin. Und Bescheid sagen, dass ich nicht zur Arbeit komme. Das mache ich noch, bevor ich zum Arzt gehe. Also manchmal steht auch im Arbeitsvertrag, man muss zwei Stunden vor Arbeitsbeginn Bescheid sagen oder sowas. Und dann muss ich das machen. Also das ist sehr streng. Ich sollte nicht zum Arzt gehen und dann später, später anrufen und sagen, ach übrigens, ich komme nicht zur Arbeit. Es ist nicht so gut, weil vielleicht möchte mein Chef versuchen, einen Ersatz zu finden für mich. Dann muss er wissen, ach, Anna kommt heute nicht. Das heißt, ich rufe zuerst an, dann gehe ich zum Arzt und der Arzt oder die Ärztin gibt mir eine Krankschreibung. Man sagt auch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und das ist ein bisschen unterschiedlich. Manchmal habe ich drei Tage Zeit, bis ich diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung meinem Chef geben muss oder meiner Chefin. Aber manchmal sagt die Chefin, N -n, ich möchte diese Krankschreibung, diese Bescheinigung sofort, am ersten Tag, wenn du krank bist. Da muss ich gucken, was steht in meinem Vertrag. Weil das kann die Chefin sagen, aber es muss dann im Vertrag stehen. Und dann für die ersten sechs Wochen, wenn ich krank bin, bekomme ich ganz normal mein Geld, ganz normal meinen Lohn. Danach bezahlt der Chef oder die Chefin meinen Lohn nicht mehr. Danach gehe ich zur Krankenkasse und stelle einen Antrag auf Krankengeld. Und da ist der Unterschied beim Minijob zum Beispiel. Der Minijob ist ohne Krankenversicherung. Das heißt, für sechs Wochen bekomme ich das Geld, ganz normal, von meinem Chef. Aber danach bezahlt die Krankenversicherung kein Geld weil ich habe nicht in die Versicherung reinbezahlt. Aber normalerweise, ähm, ja, also es ist, glaube ich, nicht so schwierig, diesen Antrag zu stellen bei der Krankenversicherung. Das kommt aber vielleicht auch auf die Krankenversicherung an. Äh, wichtig ist dabei, wenn ich diese Krankschreibung bekomme, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, dann gibt es normalerweise drei Exemplare. Es gibt einen Zettel für mich, eine Krankschreibung, einen Zettel für den Chef oder die Chefin und einen Zettel für die Krankenversicherung. Und diese Krankschreibung für die Krankenversicherung, die der Arzt mir gibt, die muss ich zur Krankenversicherung schicken. Weil wenn ich lange krank bin, nach sechs Wochen, wenn ich den Antrag stelle auf Krankengeld, dann guckt die Krankenkasse, ah ja, okay, Anna war sechs Wochen krank. Wir haben diese Krankschreibung bekommen. Genau. Und jetzt noch ein ganz wichtiges, großes Thema, ähm, die Kündigung. Ganz, ganz wichtig ist, die Kündigung muss immer schriftlich sein. Wir haben ganz oft Leute in, in unserer Beratung, die kommen und sagen, ja, mein Chef hat mir gesagt, ich bin gekündigt. Oder er hat eine E-Mail geschrieben oder eine WhatsApp-Nachricht, du bist gekündigt. Das reicht nicht. Das ist keine richtige Kündigung. Eine Kündigung muss immer auf Papier sein. Und das ist sehr altmodisch. Also das muss wirklich Papier sein. Äh, es reicht nicht, eine E-Mail zu schreiben. Nicht bei einem Arbeitsvertrag. Und das gilt für meine Chefin und das gilt für mich. Wir beide. Wenn wir kündigen wollen, das können wir machen. Alle Leute können sagen, ich will diesen Vertrag nicht mehr. Aber ich muss das schriftlich machen und dann gibt es diese Kündigungsfrist, also diese Zeit, in der ich noch weiter arbeite. Das ist dafür gedacht, wenn zum Beispiel mein Chef kündigt mir und ich bekomme heute diese Kündigung vom Chef. Ich arbeite noch vier Wochen weiter und habe Zeit, mir eine neue Arbeit zu suchen. Dafür ist diese Frist gedacht. In den vier Wochen, die ich noch arbeite, bekomme ich ganz normal mein Geld. Und umgekehrt, wenn ich kündige, heute kriegt der Chef meine Kündigung, ich arbeite noch vier Wochen weiter, damit der Chef Zeit hat, eine neue Person zu suchen, die meine Arbeit macht. Dafür ist die Frist gedacht. Ähm, ja, In der Probezeit, wie gesagt, ist sie kürzer, da ist sie nur zwei Wochen, sonst ist sie mindestens vier Wochen. Es gibt auch wieder einige Ausnahmen, einige Verträge, da ist es ein bisschen anders, zum Beispiel auf der Baustelle und in der Reinigung. Aber meistens ist die Kündigungsfrist mindestens vier Wochen lang. In ganz wenigen Fällen gibt es die Möglichkeit, auch ohne diese Frist zu kündigen. Zum Beispiel ähm, bei Diebstahl. Zum Beispiel, ich nehme den Laptop von der Arbeit mit nach Hause und behalte ihn. Diebstahl. Dann kann mein Chef sagen, okay, das geht nicht, du bist sofort gekündigt, das hört sofort auf, ich arbeite nicht mehr weiter und ich bekomme kein Geld mehr. Aber das geht wirklich nur in sehr schlimmen Fällen. Oder wenn ich meinem Chef eine Ohrfeige gebe oder sowas. Also es geht nicht, wenn der Chef sagt, Puh, ich mag Anna nicht, oder sie ist zweimal zu spät gekommen, das reicht nicht für eine fristlose Kündigung. Da muss man auf, aufpassen, weil es gibt häufig fristlose Kündigungen und der Grund ist nicht gut genug. Dann kann ich noch mindestens diese vier Wochen weiterarbeiten und Geld bekommen. Wichtig ist dabei auch bei einer fristlosen Kündigung, kann ich Probleme bekommen mit dem Jobcenter. Also wenn ich dann zu dem Jobcenter gehe oder zur Arbeitsagentur äh, und in meiner Kündigung steht, Anna war dauernd betrunken auf der Arbeit, deswegen ist sie gekündigt sofort, äh, dann sagt das Jobcenter wahrscheinlich, oh, pf, du kriegst jetzt für drei Monate kein Geld. Das passiert auch, wenn ich kündige. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ähm, wenn ich kündige, weil ich sage, ich mag diese Arbeit nicht mehr, dann sagt das Jobcenter auch, hm, du wolltest nicht arbeiten, okay, dann bezahlen wir dir für drei Monate kein Geld. Aber wenn ich einen sehr, sehr guten Grund habe, dass ich nicht mehr da arbeiten möchte, wo ich bin, zum Beispiel rassistisches Mobbing oder so, dann sollte das Jobcenter sagen, okay, Du kannst nicht mehr da arbeiten wir verstehen das aber da sollte man ein bisschen aufpassen also bei solchen fällen ist ganz gut vielleicht bei uns anzurufen oder eine e mail zu schreiben und wir können auch dann versuchen noch mit dem jobcenter zu sprechen und am besten erst zum jobcenter gehen und sagen okay ich kann da auf keinen fall weiterarbeiten. ich muss da kündigen weil die situation ist so schlimm und dann erst kündigen. Also das sind so, das sind so ein bisschen Schwierigkeiten, die man manchmal bekommt mit dem Jobcenter bei Kündigung. Da ja, muss man gucken. So. aber ich kann immer kündigen. Also es ist, Arbeit ist freiwillig. <lacht> genau. Aber wichtig ist auch, wenn mein Chef mir kündigt oder meine Chefin und sagt zum Beispiel Anna hat das falsch gemacht und das falsch gemacht und außerdem ist sie faul und keine ahnung und ich sage das stimmt alles nicht ich habe keine fehler gemacht ich arbeite total viel ich bin immer pünktlich und ich bin überhaupt nicht einverstanden was mein chef sagt dann kann ich zum arbeitsgericht gehen das ist eigentlich nicht so kompliziert man man sagt ich erhebe eine kündigungsschutzklage aber dafür habe ich nur drei Wochen Zeit. Das ist wirklich streng. Also da muss ich sehr, sehr schnell mich entscheiden. Möchte ich da zum Arbeitsgericht gehen? Das Arbeitsgericht wird dann entscheiden. Es, es hört mich an, was sage ich? Und es hört, was sagt der Chef oder die Chefin? Und dann entscheidet das Arbeitsgericht. War die Kündigung richtig? Okay, dann bin ich gekündigt. War die Kündigung falsch, dann muss ich weiterarbeiten können. Genau, also und diese Möglichkeit hat auch jeder und jede. Äh, aber da können wir auch erklären, was passiert da. Genau, also da können wir auch ein bisschen unterstützen. Ja, das war's. Ähm, ich habe am Anfang, glaube ich, gar nicht gesagt, auf welchen Sprachen wir beraten, wir machen Beratungen auf Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch, Bulgarisch, Rumänisch, Türkisch, Griechisch, Kurdisch, Arabisch. Ähm, normalerweise auch auf Französisch und Spanisch, aber meine Kollegin ist gerade in Elternzeit. Das heißt, da haben wir noch bisher noch keine Vertretung. Aber wenn jemand eine Sprache spricht, die jetzt nicht da dabei ist, dann können wir immer gucken, also... Zum Beispiel, man bringt einen Freund oder eine Freundin mit und dann funktioniert das meistens auch. Oder wir suchen Sprachmittlung. Momentan ist es noch so, dass wir vor allem per E-Mail und Telefon beraten. Also am besten immer erstmal eine E-Mail schreiben und, oder anrufen. In dringenden Fällen kann man auch einen Termin machen für Präsenzberatung. Wir können auch einen Test machen, einen Corona-Test genau, das, da, da muss man gucken. So. Und ich weiß auch nicht, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also vielleicht machen wir bald wieder mehr Präsenzberatungen, aber das hängt ein bisschen davon ab, wie die ganze Situation weitergeht. Das Beste ist immer als erstes eine E-Mail oder anrufen. Ja, so weit von mir. Jetzt könnt ihr mir Löcher in den Bauch fragen.